Freunde und pokémon willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja nach einer Ewigkeit kommen wieder Videos. Ich erkläre eben wieso. Ich bin umgezogen und deshalb höre ich mich auch ein bisschen geräumiger an. Und ja wie ihr schon lesen, äh, Titel lesen könnt, spiel heute Waro training Also ich trainiere ein bisschen Varo, denn ich bin so einem Waro eingeladen worden. Natürlich ist das echte, aber trotzdem bin ich eingeladen worden. Das findet dann ähm, irgendwann im September statt. Ich bin mich genau sicher den Termin werde ich noch gesagt bekommen Vielleicht bin ich es auch rein, keine Ahnung Auf jeden Fall will ich sagen, haut rein Leute Und wir sehen uns gleich in der Runde Ach ja, und was ich vergessen habe zu sagen Natürlich habe ich ja noch ein Tetrapack für war, oder? Das ist äh, habe ich noch selber gemacht Ist aber noch nicht ganz fertig, ist nur ganz äh, früh Anfang hier zum Beispiel Inventar, alles ist immer so türkis, manchmal ist es auch ganz grau, ich weiß nicht, wann ich ändern erinnern konnte. Hier steht Hashtag denn wir sind das Thermaura-Team, ich und Leon, ups, ich und Leon sind das Hashtag team Ansonsten, ja, das wollte ich eben sagen, Feuer ist ein bisschen gekürzt, sehr gekürzt vor allem dem. Ansonsten, wenn noch was ist, dann sage ich es euch in den nächsten faro team training Out rein und bis gleich. So, da sind wir auch schon in der ersten Runde. Was ist das denn für ein Kitz? Oh Gott. Wieder so, so ein Wirrwarr-Kit. ist halt verwirren soll wahrscheinlich nur. Okay, nice. Ich habe gute Treppe gerade. Achso, das ist so ein Feuerkit. Das eine, das eine Schwert in meinem Inventar ist schwächer, dafür machst du aber Feuer. Okay. Merke ich mir mal. Ja, ist klar, wenn du die ganze Zeit postpams, dann sollte man die Schuhflan. Ist ja halt klar, mein Freund. Komm mal her hier. Den Tod. Ich muss jetzt mein Tod hier. Ja. Stirb! Stirb! <lacht> Bist du blöd? Oh Mein Gott. Das ist ja blöd. Also wenn er jetzt nicht verreckt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich eine Komm jetzt her! Jetzt sterben! Was ist er denn? Ah, so. Das war eben ein golden Apfel. Einfach aus dem Prinzip. Enderpelle! Muss Ist nicht! Oh Gott! Ich mache ihn aber eigentlich gute Hits. Der haut jetzt wieder ab. Klar. habe ich getroffen habe, Lava. Da, wo ist er? Achso, der P Ich habe mich schon gewundert, wo ist der Das normale Essen macht eigentlich sehr wenig Sinn. Meistens mal Mist. Aber es lag Es kann sein, es lag Dafür nicht. Mist. Ich mache auch nicht viele Kämpfe. Ah, haben wir ihn. GG. So. tragt der Schwäche, tragt der Heilung. Was soll wir nehmen? Ich nehme Heilung und Schwäche. Oh Gott, da ist er ja schon. Ich, ich weiß nicht, ob es getroffen hat. Ich hoffe es mal. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber da ist, da ist er. Nice jetzt unten. Ich glaube, der hat richtig viel Schaden genommen. Ja, lol, easy. Ja, nice Läufts. Und und ja geil gg so da sind wir auch wieder ähm, was ich noch sagen muss ich muss immer nur was sagen ich werde natürlich nur kämpfe reintun wo ich natürlich auch gut bin wenn ich ein outtakes video äh, machen soll dann könnte ich mir gerne sagen dann mache ich es gerne auch da habe ich nichts gegen ja das war jetzt so was ich gemacht habe erstmal die teammates teammates oh gott, oh gott jetzt, jetzt, jetzt geht's los ja, ist ein Lava, ist ein Lava. Nice, er ist doof. <lacht> nice, er ist doof. Für diese Aussage. Diese Aussage, sage ich gut. Verdammt, verdammt. Und oh, oh Gott. Wo ist er? Wo ist er? Da. So, bin doch auf ihn wegzuschützen. Da muss in die Lava rein. Hab ihn. Nice. Warum ist noch einer. Und da haben wir ihn auch. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat, aber ich habe ihn gekillt. So, und dann würde ich sagen, das war's für dieses Video. Ich weiß es ist ein bisschen kurz und, äh, ja. Ich fand die Kämpfe jetzt ein bisschen anders als ich erwartet hat, hätte. Die nächste Folge kommt dann auch noch die Woche. Und das ist die erste, äh, das, äh, das erste Video dieser Woche, also Montag. Die Woche kommt ganz Mal wieder Videos und bald kommt auch ein neues Projekt, nämlich warum das war ich es ja, damit ich ein bisschen üben kann. Nächste Folge kommt dann wahrscheinlich auch ähm, Leon dazu. Auf jeden wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir positive Bewertungen da. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen, müsst ihr aber nicht. Das ist mir wurscht. Okay, teilweise wurscht. Und ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Ich beantworte alles, wirklich alles. Ja, ich lese auch wirklich alles. Uh, ja Verbesserungsvorschläge sehe ich auch, seh, seh auch gerne ich kann nicht mehr reden also würde ich sagen Haut rein und tschüss, tschüss.